Wenn ihr die Mäuse behalten wollt, dann schreibe ich die Mäuse wieder rein. Ja, naja, wie gesagt, ich habe ja eigentlich so umgeschrieben. Und ich fand das mit den Mäusen immer irgendwie komisch. Weil, weil die sind ja normalerweise stumm. Ne? Weil ja gerade der Satz vorher ist, jetzt komplett Leben in die Bude. Deswegen dachte ich an was Lebhafteres als gerade Mäuse. Ich ja, naja, dann würde ich jetzt bitte mal Handzeichen haben wollen, wer ist für die Mäuse? was sagst du, ich will auch die Mäuse einfach genialer vom ja. Sprechen her, ja. weil Affen das ist es so weit, dass wir da werden Okay. Weil ich können ja gerade schon wieder drauf Mäuse. ja Mäuse ganz klasse, vielleicht ist bisschen der Kohle auf dem Gut, dann machen wir die Mäuse wieder da rein. Genau.